Hallo, ich bin Julia, Redaktorin bei der Coop-Zeitung und ich teste die beiden E-Scooter. Der von VMAX und der von Segway. Fahren doch gleich los. <lacht> die Bremsen sind super, wie man sieht. Ähm, auch das Tempo ist gut, es ist einfach nicht ganz so schnell, wie ich erwartet habe. Er macht ein bisschen Lärm beim Fahren, aber sonst tiptop. Dann gehen wir zum nächsten. Dann teste ich jetzt das Segway-Modell, das ist etwas günstigeres. Also die Bremse, ich, ist schon ein etwas schlechter, allerdings braucht es ein bisschen mehr Mut da drauf zu drücken als so wie bei der Velobremse. Er wird dafür schneller als der andere und ist deutlich leiser. Dann schauen wir doch mal, was sie für eine Ausstattung haben. Damit man mit diesen Scootern auf die darf, müssen sie gewisse Bedingungen erfüllen, Zum Beispiel eine Vorder- und eine Hinterbremse haben. Das haben beide. Hier funktioniert es beim Velo auch so. Bei diesem hat es eine Taste hier links für das Vorderrad und hinten muss man mit dem Fuß bremsen. Dann müssen sie beide Licht haben, Vorder- und Rücklicht. Das hat der hier. Der hingegen hat nur vorne ein Licht, hinten nicht. Da müssen muss man irgendwo eins befestigen, z.B. am Rucksack, dass man auf die Schross gehen kann. Und dann brauchen sie auch noch eine Glocke. Das hat der. Einerseits so und andererseits auch so. Der hat keine Glocke, die müssen wir auch zusätzlich anbringen. Gas geben wir mit dem Hebel hier. Dann fährt wirklich gerade los, wenn man das Hebeli betätigt. Bei dem muss man zuerst noch ein bisschen trampen und kann dann das Gas betätigen und dann fährt er los. Das Gas funktioniert gleich wie die Bremse, auch mit dem Hebeli. Dann und die praktische Funktion, dass man ein Tempomat einstellen kann. Wenn man fünf Sekunden lang das gleiche Tempo hält, kann man das Gas loslassen und dann fährt das gleiche Tempo weiter, bis man bremst oder nochmal Gas gibt. Beide Trottinette werden gemäß Hersteller 20 Stundenkilometer schnell, wobei der WiMAX bei mir nie so schnell warten ist. Der wird vielleicht so 17 Der Hersteller hat aber auch gesagt, dass am Anfang Bremsklötze noch etwas näher ans Rad kommen. Der Lärm führt auch auf das zurück. Ich weiss nicht, ob er dann auch schneller wird. Mal schauen, wie es in einer Woche aussieht. Ähm, beide so, also eine Ladung so 20 bis 30 km weit. Beim Ninebot kann man zusätzlich einen Akku anbringen, dann wird er einfach noch etwas schwerer und er ist jetzt mit 11 Kilo schon relativ schwer, wobei der sogar etwa 16 wirkt. Man kann beide zusammenklappen, aber so ein Gewicht in den Zug hineinheifen ist auch nicht gerade einfach. Mein Fazit, es fällt mir etwas schwer, mich für einen Liebling zu entscheiden, weil beide ihre Vor- und Nachteile, aber mit knappem Vorsprung gewünfe ich den Ninebot. Einfach zum Beispiel, wenn er nicht gerade sofort losfährt, äh, wenn man anfot, das ist bei dem fast ein bisschen gefährlich. Manchmal hält halt so ein nicht unten rauf. Wenn man zuerst die Angeht, ist es einfacher. Und das Design ist einfach auch ein, ein super Punkt. Er hat auch einen Award gewonnen für das. Und ich verstehe, warum wenn nicht so kabelhuse luge, ist es einfach schöner. Ein bisschen billiger ist er auch noch. Also von dem her Sieger.